Servus Leute, heute möchte ich euch von Kido mal das Auto-Tarp zeigen, also das Freedom-Tarp. Das gehört zum Freedom Light oder zu den anderen Dachzelten von Kido dazu. Man kann das auch ans Auto befestigen, wenn man jetzt zum Beispiel kein Dachzelt hat. Ich zeige euch heute, wie man das aufbaut und was da dabei ist. Bleibt dran! So, das Tarp wird in einer schönen Aufbewahrungstasche hier geliefert. Und da ist es auch schon. Das ist zum einen mal das Tarp. Hier ist eine Gebrauchsanweisung, wie man das zu machen hat. Die Aufstellstangen sind ziemlich wichtig. Und dann haben wir noch ein Päckchen Heringe dabei. Das sind gute Heringe. Habe ich schon ausprobiert. Das Ganze funktioniert super. Aber natürlich am Tarp sind auch die dementsprechenden Abspannschnüre dabei. Und hier, das kann man auch gut erkennen gerade, sind diese ja, Schlaufen für die Kederleiste zum Einhaken. Also das Tarp. Riesengroß und absolut lohnenswert, wenn man nicht im Regen ein- und aussteigen will, beziehungsweise sitzen möchte, vielleicht noch einen gemütlichen Kaffee machen und so weiter und so fort, ist das Tab absolut klasse. So, so sieht das auch aus. Hier sind diese Abspannleinen, ähm, die kann man hier dann justieren, arretieren. Das ist also optimal, so also schön zum Spannen das Ganze. Ja, gut, fangen wir mal an mit dem Einfädeln. Äh, da möchte ich dazu sagen, das ist natürlich, ähm, wenn man kleiner ist, muss man auf die Leiter steigen oder gerade ins Dachzelt reingehen. Da kommt man nicht drum rum. Das ist eben so. Und ansonsten kann man schön sehen, dass das hier in die Leiste direkt eingefädelt werden kann. Und jetzt kann man das eben auch schön sehen. Falsch machen kann man da eigentlich auch nichts. Wie das Tarp dann letztendlich aufgespannt werden soll. Das könntest du dann selber entscheiden. Bisschen niedriger als Blickschutz. und damit Ruhe essen will oder so. Oder ein bisschen höher. Ja, je nachdem. Kann man eben frei, frei variieren. Kann man hier so die Stange hin mal ausprobieren. Wenn es jetzt ganz unten wäre, ist auch nicht gut. Die dreht man einmal und dann kann man die dementsprechend justieren und dann wieder arretieren, genau, so, naja, ich glaube ich werde es so machen. So, ich mache es hier so ein bisschen rein, dann drückt man das ein bisschen fest mit dem Fuß oder so und dann passt die Sache. So, das gleiche Spiel nochmal auf der anderen Seite. Also hier in die Schlaufe rein, den Hering durch. Dann wir ein bisschen spannen das Ganze und rein damit. Auch schön spannen und schauen, dass man einen guten Platz findet, wo es ein bisschen weicher ist. Ansonsten kann man diesen auch, wie ihr seht, ein bisschen reinschrauben. Aber es geht schon. Zack. Fertig. So, Tarp steht. Und was ihr die ganze Zeit so klackern gehört habt, das war hier dieser am mikrofon Tut mir leid, habe ich nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall passt es. Und so ist man wunderbar Wind und Wetter geschützt. Ziemlich schnell sogar. Man kann trocken ein- und aussteigen. Das begrüße ich schon wirklich sehr, weil dieses kleine Vordach, das reicht nicht immer aus. Nur so als kleiner Tipp, was man natürlich machen kann, wenn das Tab jetzt trocken ist oder so. Und man möchte das nicht immer ein- und auspacken, könnte man das Tab alleine hier mit dem Hering in diesen Schuhtaschen auch verstauen. So, das war es auch schon vom Freedom Tab von Kido. Ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Unten in der Infobox steht wie immer ein bisschen Beschreibung und natürlich auch der Link zu diesem Tab. Wenn es euch gefallen hat, gebt es einen Daumen nach oben und lasst mir doch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts mehr. Freut mich, wenn ihr dabei seid. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns hier draußen wieder auf meinem Kanal beim nächsten Mal. Macht's gut, Servus, ciao.